Okay. Hm. Sie wirken ja. die Opfergaben, wie die Schwerter an einem rahandra tempel Das könnte hm. gut sein. Was sie sind ja. denn diese Instrumente für die Elfen? Was bedeuten sie ihnen? Frag, wen fragst du das? Mich? Das fra ich frage fra fra fra von Elfen. So wie ich das verstehe, verwendet die elfische Tradition solche Instrumente als äh, Fokus für die Matrix-Verankerung ihrer Zauberwirkung. Wie sie selbst würden, solch ich natürlich viel anders erklären, irgendetwas mit. Verzeiht, ich habe eine Einführung in die frühe Magiergilde nicht aufgepasst. Jedenfalls, ähm, ihr wisst ja wie Naturmagier Traditionen, ihre Begabung wegzuerklären versuchen. Nichtsdestotrotz, zurück zum Punkt, ich denke, die sind ähm, Ritualgegenstelle, so wie euer Schaf und meine und während ihr gerade das Philosophieren anfangt, könnt ihr sehen, wie äh, ja, Rafim relativ gelangweilt äh, durch diese beiden Säulen tritt, äh, die dann zu dieser Fontäne, äh, ja, oder so eine Fontäne darstellen sollen. Und Rafim steht dann in dem größeren Teil der natürlichen Kaverne, die tatsächlich ziemlich groß jetzt vor dir aufragt. Hoch nach links, nach rechts. Äh, ein unterirdischer See, der hier vor dir liegt, oh, ruhig. Du trittst ein bisschen heran, siehst wohl, dass da salziger Schaum sich gebildet hat, als ob er so ein bisschen, trotz dessen, dass es ein See ist und hier seit vielleicht Jahrhunderten oder Jahrtausenden vor sich hin liegt, leichte Wellen wirft. Du siehst eine fließende Brücke aus Wasser, die sich zu einer kleinen Insel spannt. Und darauf siehst du auf einem großen Sockel ein, eine Harfe kunstvoll gefertigt, in grünen Korallen mit perlmuttfarbenen Einsätzen. Ja, kommt mal her und mit diesen Worten würde ich anfangen, über die Brücke zu laufen. Ja, du trittst auf das Wasser, versinkst aber nicht. Kannst dann Ben's äh, mit ein bisschen Platschen auf die Brücke hinzutreten. Wenn Sulamin den Torbogen neben Abelmir passiert, bleibt sie einen Moment stehen und schaut nach vorne. Ich glaube, das ist die Stelle. Hier stand der Fernschänder, als er den Befehl sprach. Interessant. Ich, genau hier, wo du stehst? Ich glaube, ja. Ich guck mal auf dem Boden, ob ich was sehe. Wahrscheinlich. Nun, wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte ich einmal in die Vergangenheit blicken. Wäre in der Tat höchst interessant, den Dämonenmeister bei der Arbeit so zu sehen. Ihr müsst gar nicht in die Vergangenheit sehen. Wenn ihr Rafim anblickt, wie er über dieses trittfeste Wasser über diese Brücke hinüber geht und dann irgendwann vor dem Sockel steht, könnt ihr euch den Rest dieses dieser Höhle ansehen. Aufwendiger Wandschmuck, der auch hier in verspielten Ornamenten. Ähm, ja, das ist das ist nicht nur ornamentik. Ihr seht, wenn ihr nach links blickt, eine stürmische See, zwei aufragende Felsküsten, so als würde hier ein, ein Bild hervortreten. Ihr könnt erkennen, wie dort ja, Elfen stehen, ein, ein Festungsfelsen, das ist Südwall, aber anders, elfischer, verspielter. Ihr könnt einen thronenden Hochelfenpalast erkennen, der. hm, doch. Doch, ein, ein gewaltige, eine gewaltige Festung und das ist das Modell was, was dieser Elf in den Händen hielt, da ist der Hafen, da sind die Tempel, aber es ist gewaltig groß, wirklich riesig groß. Und wenn ihr dem Blick von links nach rechts durch die Kaverne folgt, immer wieder diese Ornamentiken seht, seht ihr verschiedene Bilder, die sich darstellen. Dann seht ihr einen kegelförmigen Stumpf aus dem Tentakel hervorbrechen, die wohl nach den Sternen zu greifen scheinen und sie verschlingen. Im Inneren könnt ihr eine grässliche Kröte erkennen, die wohl dargestellt ist, mit dem Maul voller Fangarme, die... Die, die sie gebührt und ausspuckt. Ihr seht, wie zu den Füßen von dieser Krötenstatuette Fische verenden. Und dann seht ihr die sechs Hochelfen, die wohl auch eben in der anderen Kammer aufgereiht waren. Sechs Stück. Sie stehen dort an, an einem Sturm, am Rande einer bodenlosen Grube und sie spielen. Sie spielen die grüne Harfe, die gerade vor Rafim auf, dem, auf diesem Thron liegt spielen sie. Ihr könnt die Tentakel sehen, wie sie verenden, ein Bild weiter, und das Netz legt sich über diese Kröte, die daraufhin schlafend im Bauch der Felsenkegels ruht. Die sechs Elfen betten die Hafer auf einer kleinen Insel an in einer Höhle. Und dann wird wieder ein Band gewoben. Ihr wisst nicht genau, was es ist, aber wie fein wie Hafenseide, wie es sich spannt. Ein ganzes ein ganzes Band, was sich wohl über, über die Insel gelegt hat. Und dann könnt ihr sehen, wie eine schwarz und rot gewandete Kreatur innerhalb dieser Höhle steht. Ihr könnt sehen, wie die Harfe verklingt. Und dann seht ihr weitere Helden, aber keine Elfen, sondern das seid ihr. Ihr seht euch selbst, wie ihr in dieser Kaverne steht, so wie ihr es jetzt aktuell gerade tut. Ja, ist die Harfe aus Stein oder aus welchem Material? Grüne Koralle. Ich würde sie mal aufheben. Sie ist fast warm. Äh, Boltox, glaub ich glaube, ich habe sie gefunden. Die ist noch warm. Mhm. <lacht> ah, okay. Ist sie das wirklich? Ich, Ä ich sollte einfach mal was probieren. Äh, ihr ja, solltet ihr solltet sie nicht spielen, ihr wisst nicht, was passiert. Aber ich dachte, deswegen ja. sind wir hier. Ja, ich, aber nicht, ich schlag, mal, nicht ich schlag mal eine Seite an. Ach. Wir müssen hier wissen, ob es die richtige ist. Was soll Rafim schon passieren? Ja, richtig, ja. der mitleidlose ist mit mir und mit diesen Worten würde ich mal... Da Rafim keine Ahnung hat, wie man eine Hafe spielt, einfach mal drei, vier Seiten ziehen und gucken, was passiert. Ja, äh, zum Glück reißt da nichts. Äh, du spielst ein bisschen, es klingt, aber es ist nicht harmonisch und äh, sie fängt auch nicht weiter an zu spielen ohne dich. Hm. Naja, also ich hab... und dann ist fertig. Das war unterwältigend. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Vielleicht, ähm, Magia, kommt doch mal an, Jetzt kommt da mal hier rüber auf die Brücke. Es, so, so ein Instrument will sorgfältig untersucht werden, bevor man es auslöst. Ja, jetzt komm hier auf die Insel, mir guck dir das Ding an. Ja, Ich, ich bin überrascht, an. dass es überhaupt einen Ton von sich gegeben hat. Ich würde die Flöte mal wieder zurücklehnen und über die Brücke wandern. Ja, du das siehst, wie Rafim die Hafen wieder auf sie ihren angestellten Platz stellt. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich, aber, mir. aber du kriegst das schon hin. Nun wollen wir mal sehen. Ich würde erstmal in einer eine durchgehenden Materialanalyse erzielen, ob ich Zeichen erkennen kann, welches Material, welche Materialänderung stattfinden. Also es gibt keine Materialänderung. Du siehst, es ist einfach grüne Koralles und einige Perlenmutteinsätze, einsätze also so Perlen von, von Muscheln, die da wohl ziemlich kunstvoll angebracht worden sind aber ansonsten siehst du auch keine weiteren Zeichen. Gut, dann würde ich meine wirkt wirken, mir bei Zeit lassen. Also auf die Objektsarbeit gerichtet und du, ist klar, nicht um die Umgebung. Ich gehe davon aus, dass die Harfe magisch ist. Du siehst, dass sie magisch ist. Sie glüht aktuell vielleicht vielleicht so wie ein Viertelmagier glüht von der Intensität her. Aber das sind die permanenten Astralenergiepunkte. Du weißt also, dass wenn sie aktuell nicht gespielt ist, ein mächtiger gestapelter Zauber drauf liegen muss. Okay, bei 18 ZFP bekomme ich mal großbild des Gewebes. Ich könnte auf den Magiekunde würfeln. Mhm. Und die rückschlüsse auf den Zauber und Zauberwirkung. Also, Typ und Ursprung, Antimagie, Umwelt und ähm, Hochelfisch der Ursprung. Das ist ein sehr stabiler Matrixgeber. Und hast du selbst den Unitatio? Ja. ja du siehst die angefangenen Fäden eines großen unitation mit dem du dich verbinden könntest äh, kann ich erkennen ob es mir schaden würde ob es mir ja schaden würde in körperlich oder geistig kann ich auch Nein, überziehen? überhaupt nicht also, also du, du, du, du, kannst, du kannst ausschließen, dass dir diese Hafe schadet. Es ist zwar Antimagie drauf und auch, wie gesagt, ein Umweltsauber, aber nichts Bösartiges. Dann würde ich mich prob probieren, mit dem Unitatio äh, mit die, mich mit dieser Haft verbinden. Also, ich würde mich da hinsetzen, die Hafe anfassen, meinen Schoß sehen wahrscheinlich, ich weiß, wie groß sie ist, äh, und mich auf die Unitatio einstimmen und mich mit der Haft verbinden. Mhm. Ähm, wenn, wenn er das macht, äh, kriegen wir das mit? Ja, klar, also du kannst sehen, dass Abel -Mirs Augen kurz leuchten und äh, dann greift er sich die Harfe und äh, äh, setzt sich so ein bisschen im Schneidersitz dahin. Mitten auf dieser Ab kleinen Insel. Abel mir, was machst du? Ich probiere mich mit dieser Harfe zu verbinden, um herauszukommen, wie sie funktioniert, wer sie geschaffen hat und ja, alles andere, in, alle anderen es sei Ist halt nur eine bessere Idee. Nein, äh, Willst du nein, mitmachen äh, bei dem bei dem bei der Verbindung? Äh, warum nicht? Kann ich dir helfen? Das werden wir sehen. Setz euch ja neben mir und äh, spreche den Zauber auf, als ihr ihn kennt. Äh, ja, selbstverständlich. Haltet ich ihr dies wahrhaftig für eine kluge Idee? Nun, habt ihr eine andere Idee? Wie man ein solches so Experiment in einer kontrollierten und sicheren Umgebung darstellen? Ihr vergesst, dass hier vermutlich noch ein gehörter Dämon, ein einzigartiger noch dazu unterwegs ist, der nur auf den Moment wartet, um zuzuschlagen. Ja, damit werdet ihr schon fertig. Ihr seid doch die Monologe in und ich kann nicht nur noch in euren Kopf hineinsehen. Solltet ihr euren Wein, äh, Solltet ihr euren Verstand nährischerweise weit genug öffnen, dass ihr ein Einfallstor findet, kann ich euch schwerlich helfen. Nun, pass einfach auf, was sie tun. Und wenn wir uns ungewöhnlich verhalten, nun ja, tut, was sie tun müsst. Ja, Sorge. Ohne uns zu töten. Ach das so. wollte ich vielleicht hinzusagen. Ich hätte euch jetzt erlöst. Ach, gut, dass ja, also, Der Serpentino gibt ihm so über den Rücken der Beine so ein leichtes Nicken, wenn es drauf ankommt. Yeah, yeah. Äh, ihr habt doch noch dieses Erlähmungsgift, nicht wahr? In der Tat, ich habe es mitgebracht. Na, ich hier. hatte, um ehrlich zu sein, gehofft, dass einer von euch ein. sagen so wir, besseres Ziel finden kann, um den Vektor zu testen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es euch einfach übers Haupt kippe, sollte das funktionieren. Nun gut. Ich wäre ich soweit. Äh, ich auch. Ich bin keine Magierin, aber ich werde mich zu euch setzen. Ja, Darum behalte ich die Umgebung im Auge. Ja, dann behalte ich euch im Auge. Ich ebenso, wenn auch mit anderem Blick. Hab Dank. Ich werde Serpentier zunicken und dabei meine Waffe ziehen. Er stützt sich auf seinen Start und bereitet sich darauf vor, eine ganze Langeweile hier rumzustehen. Ja, ich würde dann in den Unitatio anstimmen und mich ähm, ja. mit Wolter mit der Harfe verbinden. Genau, ich äh, stimme dann ein. Okay, dann wirkt euren Unitatio. Aber mir hat das schon getan. Sulamin versucht sich äh, Kamal auf die Harfe einzustimmen, denn sie hat in der Vision ja sogar das Lied gehört, bevor es verstummt ist. Und sie erinnert sich, dass äh, diese Elfen sozusagen einen Teil ihrer Seele hineingebunden haben und versucht, da Kontakt aufzunehmen. Abelmir fängt an zu spielen. Ihr haltet euch bei den Händen. Ihr verbindet eure Matrices mit dem Matrixgeber, mit der Harfe. Und äh, gemeinsam beginnt ihr dann das Lied der Reinheit. Und während ihr das tut, ist es... Sehr harmonisch, auch dessen, dass ihr nicht spielen könnt, weder Boltax noch Abelmir, aber es klingt wirklich gut. Da können die anderen erkennen, Diamantis und auch Rafim, dass sich Serpentilio wohl sehr versteift. Und während die Magie aus, der, aus den Körpern herausfließt, ihr könnt euch in Summe 36 ASP streichen, beliebig aufteilen. Könnt ihr die sehen... Nur die beiden. So Nur, die beiden ja. okay. Nur die beiden, ja. Ansonsten spielen. hätte ich da gerne 12 reingeworfen. Nein. Nur oh, die Spiele. Ja. würde ich, würd ich sagen, ja. Sind 18 jeweils. Ähm, Rafim und Diamantes, ihr bekommt, wie gesagt, mit, dass Serpentilio sehr steif wird. Und dann kurz bevor das Stück zu Ende ist und Abel mir und Boltax aufhören zu spielen, da könnt ihr sehen, wie der Körper von Serpentilio zerbürst in 1000 Scherben. Wa, wa, was zum? Dämon. Mit den Worten würde ich in die Richtung schlagen, wo ich vermute, dass der Dämon ist, der gerade Serpentilio getötet hat. Ja, du siehst am Boden, am, am, am Boden von äh, von dem Raum, da wo Serpentilio eben stand, Tausende und Abertausende Scherben, Spiegelscherben, die dort zerbrochen sind. Sein Stab ist zerborsten, alles. Dämon. Das, und dann hört es, habe ich schon mal gesehen. gesehen. Ja, ich würde meinen eisernen Willen anwerfen und jetzt relativ panisch vielleicht sogar nach diesem Dämon Ausschau halten. Ich meine. Und ein bisschen die Scherben von Seppedio mit dem Fuß von links nach rechts schieben. Fühlen die, wie fühlen die sich an? Also, da ist kein Blut. Da ist nur Glas. Sie fühlt, um. fühlt sich kalt an, also kaltes Spiegelglas. Neuer Diamant ist ähm dieser Magier von, von Manning. Er hat, er hat das genauso gemacht mit euch. Ihr, ihr seid wieder rausgekommen irgendwie. Was was ist los? Was ist denn auch erschrocken aufsprungen. Naja, also in der Bibliothek. Traut euren Augen nicht. Naja, vermutlich ist Serpentilio dieser Scherbenhaufen und mit diesen Worten würde ich die Scherben ins Wasser treten. Moment, Moment, Moment, würde mir vielleicht einer von euch mal erklären, was eigentlich gerade los ist. Naja, ihr habt die Hafen gespielt, Serpentilio ist dabei in tausend Stücke zerbrochen. Das war's ehrlich gesagt, oder? Diamantis? Genau, meine Beobachtung. Das heißt, der Dämon muss hier noch irgendwo sein, oder nicht? Oder nee, da war das gar nicht Serpentilio? Wie Serpentilio gesagt hat. Es könnte sein, dass es gar nicht Serpentilio war, ja. Aber ich denke, Diamantas Beobachtung ist richtig. Es ist das Gleiche, was dieser Paktira mit uns gemacht hat auf Chilaskan. Chilaskhan? Jantraskan? Ich erinnere Egal. mich nicht. Was, was hat er denn das gemacht? Verdammten Inseln-Ei. Ich hab mit dem Stab nach uns gestoßen und es sah so aus, als wären die Leute in Spiegelscherben zerbrochen, aber äh, wir waren da, wir haben uns auf der anderen Seite wiedergesehen und sind durch die Bibliothek geirrt. das hat uns damals ich hinausgebracht. weiß nicht, wovon du sprichst. Und wie? Aber so wie es scheint, ist das sowieso egal. Seppmenthelio scheint auf sich gestellt zu sein, falls naja, er überhaupt noch lebt. Dass Jalan den schnellsten Ausweg aus seiner Bibliothek findet, ist bei der Menge an Büchern, die er gelesen hat, jetzt nicht so ungewöhnlich. Nun, wenn ich mich recht erinnere, war es die Schwarze Bibliothek eines Erzdämonen. Naja, das überrascht mich jetzt bei Serpentilio nicht so sehr, wie ihr vielleicht glauben möchtet. Nun, und der Weg, den Jalan uns damals gewiesen hat, steht Serpentilio sicherlich nicht offen. Aber hoffentlich ein anderer? Vielleicht sollten wir diese Sch Spiegelscherben einsammeln. Vielleicht brauchen wir sie noch. Naja, du hast gesehen, wie Raffin mit seinem Fuß ungefähr die Hälfte davon im Wasser versenkt hat. Wenn du tauchen möchtest, ich würde würd mich mal am Strand umgucken, ob tief das Wasser ist, ob steil abfällt oder. Äh, ich finde, nee, nee, das, ist, das ist überhaupt nicht tief. Das ist, wie gesagt, ein kleiner See. Ähm ungefähr einen Meter geht es nach unten. Du kannst aber auch sehen, die Scherben, die Raphim reingetreten haben, haben sich aufgelöst. Ich würde mal ähm, tatsächlich einen von den Scherben mit meinem bernstein berühren und gucken, ob da eine Interaktion stattfindet. Mhm. Fang an zu rauchen und es ist ein ungesundes Grün, ähm, was sich dann davon kräuselt und äh, es riecht widerlich nach, nach Blumen, würdest du meinen? Ver verbrannte Blumen. Schaut mal, wir sollten die Dinger besser nicht anfassen. Und vielleicht brauchen wir sie doch, um Serpentry zusammenzusetzen? Oh, ihr meint, dass ich ihm jetzt gerade Schaden zufüge? Ich weiß es nicht, das ist eine Theorie. Oh, Keines Orten, Voltax, ich habe die andere Hälfte schon ins Wasser gekippt. Hm. Letztes hm. Mal musste ich euch auch nicht wieder zusammensetzen, ihr wart einfach wieder da. Ähm, was ist denn jetzt mit dem Lied überhaupt? Oh, ich glaube, das hat funktioniert. Man muss sich mit der Harfe verbinden, geistig und magisch. Dann also, spielt sie ein Lied. Ja, jetzt weiter oder bleibt sie jetzt für immer hier sitzen? Nun, ich fürchte, wir müssen diese Harfe mitnehmen, um nun ja, unser um Ziel an äh, der Grube zu verrichten. Das klingt sehr vernünftig, ja. Das heißt, du darfst die Harfe tragen, Rafi. Ach, wieso darf ich denn die Harfe tragen? Die große ja. nochmal. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade keine Hafen, also sie passt in... Es ist ein Seeleninstrument, das passt dann eben in die Hand. Und äh, während ihr das sagt... Was? Äh, echt? Ich dachte so standhafe Nee, nee, nee, das ist, das ist ähm, so, eine, so eine kleine für die Hand. So eine Lyra? Genau, so eine okay. Lyra. Und während ihr das sagt, könnt ihr sehen, wie sich wohl die Wände vor allem auf der rechten Seite, da wo noch Platz ist, ein weiteres Mal verändern und Ornamentiken entstehen, ähm, die euch zeigen, wie ihr, das muss diese bodenlose Grube sein, zumindest da, da peitschen ehemals die Tentakel heraus, könnt ihr sehen, wie ihr dort steht und die Harfe spielt. Ihr seht euch selbst. Ihr seht allerdings noch weitere Kreaturen, die vorne, draußen, ist im Wasser sind. Das sind Schiffe, viele Schiffe. Was die? Ja. Ähm, Weil es eine Seelenharfe bzw. ein Seeleninstrument war und wir uns mit dem verbunden haben, haben wir den Namen von der Harfe erfahren? Yamanda Lirba Sama. Good. Moment, für mich als Protokollant. Ähm, wie wird das geschrieben? Schreibe ich gleich auf. Okay, perfekt. Naja, also das sieht gut aus. Sehe ich da auch Serpentilio? Du siehst sechs Helden. Das könnte okay, also Serpentilio genau. sein. Ja, ja. ist aber nicht sicher. Ja. Also, doch, Serpentilio siehst du dort auch. Naja, so. Vorausgesetzt, diese Wand hat recht, ist er nicht tot. Nun, dann müssen wir ihn wohl finden. Vermutlich ist er oben, bei dem ehemaligen Standbild, wo du den Spiel zerschlagen hast. Ich lass mir doch nicht von einer, ha von einer Wand sagen, was ich zu tun habe. Nun, ihr könnt auch hier gern warten, wir müssen eh was hinaus, aus wieder aus dieser Höhle, und es gibt nur einen Weg. steht jedenfalls so zu befürchten, dass unser Werk damit noch nicht getan ist. Dass die Harfe wirklich am Stugel gespielt werden muss. Naja, und ich hatte schon befürchtet, dass das hier nur langweilig wird. Naja, ich würde behaupten, dann sollten wir mal schauen, ob er wirklich da oben ist. Also aufstehen. Voltax, du auch. Ich weiß, äh, es gerne. Oh. Es war so anstrengend, hier runterzulaufen. Jetzt müssen wir gleich wieder hochlaufen. Wollen wir nicht ein wenig die Zeit hier unten genießen? Es ist gerade so entspannt. Und alles ist so harmonisch. Aber ich fühle mich ganz leicht, nachdem ich die Harfe gespielt habe. Ich äh, mache einen Vorschlag. Wir gehen sofort zurück. Aber du kannst noch mal deine Füße in das Wasser baden. Mhm. Okay. Lass mich einmal kurz die Harfe ordentlich verpacken, damit sie nicht kaputt geht. Ich würde dir dann vorsichtig einschlagen in wahrscheinlich eine Decke oder sowas, keine Ahnung, einen Rucksack packen. Okay, dann besitzt du jetzt das Seeleninstrument. Noch irgendwas anderes, bevor ihr aufbrechen mögt? Dann. Ich möchte mir einmal die Seeleninstrumente auf dem Weg nach draußen anschauen. Habe ich bei irgendeinem das Gefühl. Dass, dass, dass ich das attraktiver finde als die anderen? Also, fühle ich zu irgendeinem von diesen Dingern eine Verbindung? Oder sind die mir einfach alle auf gut Deutsch egal? Äh, würfel meine Katar und probe Gerne. Oh, komm, komm, 19 neu, 6, was soll den? der Geiz? Dann habe ich 13, äh, sieben Punkte über. Sieben, okay. Dann bleibst du tatsächlich vor einem Instrument stehen. Keine Flöte. Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist, ein, ein merkwürdiger Kasten aus Knochen geformt mit einigen, da sind auch wieder Seiten drauf, aber länglich geformt und von der Farbe schwarz und rot, du siehst ein gewaltiger, Das ist. das ist kein Knochen, das ist ein gewaltiger schwarzer Stachel und vor dem bleibst du stehen.